Und jetzt kommen wir zur fünften Folge von Fight3 Heute werden wir wahrscheinlich für Farmen und das war's eigentlich Ja, einfach versuchen wieder Dirs zu finden Weil die anderen Teams haben schon teilweise halb Equipment in der dritten Folge gehabt Und da müssen wir jetzt mithalten können oder ja, farmen wir noch ein paar Dias? Ja Ich würde sagen, gehen wir drauf? So ist es, ja Ich hab's ein Bild für Millisekunden, aber es würde gern. <lacht> ah ja genau bei Minenschacht war ich gerade. Stimmt. Man kann ja gar nichts essen. Okay. Ah jetzt. Also bist du in wir irgendwo. Ja, jetzt ja. nicht mehr. Creeper. Weißt du auf welcher Höhe, wie das sind? Ich glaube aber nur eine Tierhöhe, oder? Nee, nee. Hä? Das ist da relativ hoch gewesen. Bin ich ich hab den Spawner, den richtigen Spawner, den äh, Zombie-Spawner. Okay. Zurück, kommen oder? No. Hm. Passt schon. Ja. Da schaue ich noch um mich, aber ich glaube, ich gehe einfach auf. Boah, Zombie mit äh, Goldrüstung gespawnt. Spawnen. Okay. Ich, soll ich den Spawner mal einbauen, dann können wir an dem Level fahren. Ja, kannst du machen. Hey, die ist sogar dir höher, die Höhle. Mhm. <lacht> Hast du nachgeschaut? Ja. Yeah. Ich glaube, ich komme nochmal zu dir. Oder soll ich den Spawner direkt abbauen? Ich weiß nicht. Boah, ey, der Schwede, bring grad den Gift-Spinnen-Fight wieder. Ja, ich baue ihn ab, oder? Ja, kannst du auch machen, wenn du willst. Oh, fuck. Ich geh da mal lieber. Ey, sagst du, wie es ist? Ich stirb fast wegen des scheiß Gift. Ja, pass auf, die sind voll echt gefährlich. <lacht> ich hab noch eineinhalb Herzen, <lacht> Alter <lacht> Was? Pass echt auf. Ja, ich, ich grad hab auch. bei irgendeinem anderen Team gesehen, die sind auch in der Cave gewesen. Ja? Yeah. Ähm, in einer Mine. Die sind, haben sich direkt eingebaut und der eine war auch auf einem halben Leben. Boah, ey, aber du kannst durch Vergiftung stirbt man auf Schwer schon? Nee, man stirbt nicht, nicht durch Vergiftung, aber halt bis okay. halbes Herz Ach, da hast du zugebaut. Ich seh's. Ja. <lacht> ich baue dann noch die Spinnenweben ab. Oh Gott, ich war ja richtig viele Spinnen. Ich schon 40 Spinnenweben, bist du, dabei? Achso, ja, dann fahre mich erstmal keine mehr. Jetzt aber nicht sterben. Ja. Oh Gott, ich renne weg. Nicht sterben. <lacht> ja, ich habe mich zugebaut. <lacht> okay, gut. Es ist das höher 11? Ah, zu höher bei mir noch. Jetzt ist es höher 11. Oh, warte. Okay. Da könnte ihr Zombie kommen, Nein, Gott nicht. Ich baue hier. Ich schaue mal kurz und dann baue ich wieder zu. Hey, scheiß Grabber. Flint brauchen wir auch später, aber. Ich geh mal die Höhlen für Dias oh. nicht durch. Dias? Ja, echt? Geil? <lacht> ich glaube acht Stück. 8 ja, St Dias! Ja richtig Fein. <lacht> ja geil. <lacht> ich bin einfach in der Mine hier entlang gelaufen Richtig Fein, ja? Oha. Du kannst gern die Mine auch noch weit entlang laufen, aber ich geh mal strip meine weiß nicht warum. Schon wieder 3 Minuten rum, das glaubst du ja nicht, ey. Ja, grad joint. Also, das ist unglaublich, wie schnell die Zeit dafür geht. Hm. Ich gehe jetzt wieder in deine Richtung, laufe noch mal ein bisschen rum. Ich ja. muss dann auch wieder Optifine umstellen. Also, nein, das habe ich schon gemacht, letztens. Denkst du, ich kann das jetzt einfach machen? Ja, habe ich auch gemacht. Weil mir stört es schon sehr. Hey, da Und so. ist dir aufgefallen, dass es richtig hell ist. Ja, es ist richtig hell, ja. Eben die Lightmap mit hat, ja. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Regelung, dass wir eine Lightmap verwenden dürfen, für alle die nicht wissen was das ist. Das ist quasi, das tut man über das Texture Pack drüber und dann ist es auf dem, also ganz normal hell, wie oben, ähm, wenn man nicht in der Höhle ist. Und man eben alles ohne Fackeln zu benutzen. Ja. Ja, da wurde jetzt eben abgestimmt. Ist schon sehr praktisch, finde ich. Boah, bei mir ist nochmal eine richtig coole Höhle. Auf Höhe 11 auch. Okay, Aber. Ja. das schaue ich nochmal kurz durch. Hier ist richtig viel. Auf Höhe 11. Das ist cool, ja. Kannst du durchschauen? Das wird ja. cool. oh. <lacht> Geil! <lacht> Wenigstens alle. LOL! Und ich wollte noch sagen, dass ich schäme die scheiß Höhle durchschauen. <lacht> <lacht> ja, vier hm. Stück. Okay. Sehr also cool. schon zehn Dias. Hat sich schon rentiert. Mhm <lacht> Hey oben oh, ist noch, noch ein goal. Spawner Wie arg ist das? Ich auch einen und Spawner anscheinend und Okay Okay, geh mal was essen Und ich <lacht> oh, kenn's ja nicht <lacht> <lacht> Hey, Wir kann man so nicht feiern? Okay, dann, dann nicht. Ja das Gute ist halt, dass man uns nicht so einfach jetzt finden ah. kann Weil wir halt einfach in einer Cave sind ja, Dias so. Muss no. los <lacht> LOL! Okay. <lacht> hey, da wäre Gantau nee. da drinnen. Also haben wir hier aus Versehen das X-Ray Pack reingepackt? Ja. <lacht> X-Ray Pack? Aber die liegen halt alle offen. Und es waren. Ja, wieder vier, glaube ich. Ja, vier Stück. Also 14 die Dias gefunden. Geil. Dann geh doch lieber wieder in die Höhlen ab. Anscheinend ist es doch sehr. Nochmal Dia. Nimm Dia in, in den Minecart. Hey, <lacht> Er sagt, zum Schluss ich habe nicht... 21 Dias dabei. <lacht> Was? Ich muss los. Sag, zum Schluss, sag am Schluss aber nicht, du hast die Folge verloren und zum Schluss hast du X-Fail drinnen gehabt. Nein, nein, habe ich echt nicht. Nein, das hast du nicht da. Und ich, ich schau nochmal. Aber ich habe vorhin geschaut, da die Aufnahme ist gelaufen. Ja, Okay. Nice. Also ich mache mir mal Brustpanzer und Hose. Ja. Geil. So, dann habe ich noch 6 Diamanten übrig. Fein. <lacht> ihr fünf zurzeit richtig krass. Hm. Hm. Dann mache ich dir auch noch eine Hose, wenn die Dias ja, die reichen ja, wenn du auch noch welche hast. Na. Ja, fix. Okay, sehr gut. Ich habe riesige, einen riesigen Lavasee gefunden, aber keine Dias. Also, ich rieche doch schon wieder die Dias. So kommt kommt's noch. Doch, Dias, ja! Geil! Nochmal doppelt! Alter, ich glaub, wir weg. X-Ray nicht Hä? Was ist das? Gleich so ein spitzkapaki rapy sagst du es Wie viel Glück haben wir denn bitte? Okay, es lag ein bisschen. Also, hoffentlich halt kein Fight. Das gibt's nicht. Aber jetzt habe ich schon Wasser und so hindern, weil letztens glaube ich ein Tier bei mir verharzt worden in der Lava. <lacht> ja. ja. wir könnten dann auch mal Enchanten, Also die ganzen Dings. Mhm. Die ganzen Waffen. Also es ist wichtig, dass wir jetzt endlich mal ein besseres Schwert machen. Das stimmt, ja. Ich tu mit meinem Schwert zurzeit eh nur ähm, Dinge abbauen, deshalb <lacht> spielen wir. Ja. Wenn da jetzt noch ein Tier verbrennt, dann schlage ich mich so. Also ich hab 15 Dias. <lacht> okay, sehr geil. Du hast den noch nichts für mich craftet, oder? Ähm, nee, noch nicht. Okay, ich hab noch nicht genug Dias, aber wenn du mir noch ein paar gibst, ich glaube, mir fehlen einer. Also, mir, auf eine Hose. also in mir fallen nur noch die Boots und ich hab drei Dias. wie, ja. du hast sonst voll Dias. Ja. Also Was? Ja. ja, dann mach ich mir auch noch einen Helm, oder? Ja. Heftig. Heftig, ja. Also wenn jetzt noch ein Deer-Spot anfängt. ja richtig heftig. Hey, wir können in der Folge full Diablo. machen Ja, wir müssen Gas geben. LOL. Ja, aber, wir, <lacht> aber wir stürzen es nicht, okay? Das glaubt uns keiner. Na, Alter, das sind vier. Das sind vier Da geh nicht hin, ich sag's, du siehst. Obwohl ja, aber Ender-Pern sind BAU OP. Die sind richtig OP, das Ähm. Um. Ja, bauen über die Decke. Also, dass nur zwei hoch ist, weil die können da drunter nicht. Also die ja, sind drei. du ja nicht, oder? Ja, aber platzier einfach über die Blöcke und ja, das Ganze ein bisschen länger. Also dass du dich ein ähm, bisschen davon wegstellst quasi. Mhm. Und ja. Ich hoffe, da kommen jetzt keine schlagen so schnell. Boah, hier ist eine richtig große Höhe. Boah, oh, der macht an. Ich Ach, sie jetzt. schon wieder. Oh, Enderbärle. Nice. Ua. Ah, mit so viel fucking Items, das ist grauslich bei mir. Boah, ja. ich muss echt mal enchanten, das sind alles verschwendete Level, wo ich dabei habe, wo ich jetzt war. Ich bin Level 31. Ich bin Level 26, Alter, das ist echt verschwendet. Oh. Hey, ich kann enchanten eigentlich alles. Das ist eh random, ja. oder? Ja. Okay, dann mache ich das gleich mal. Aber, aber bei den. Bei der Tierrüstung wollen wir die enchanten. Oder mit Büchern machen. Ja, das ist schwer zu sagen jetzt, da. Ja, eigentlich bei mir ist es auch noch ein Enderman. Eben eins schon Brot, man muss ein bisschen durchgreifen da. Yeah. Was hast du gemacht? Okay, eins ist, mein Helm ist Projekt Deal Protection und mein anderes ist Brot 1. Okay. Aber ja. Warte, aber mein Brustpanzer, den tue ich glaube ich, lieber oh. mit Buch, oder? Ähm, weiß nicht. Oder nicht? Ich glaube, ich verzauber meine komplette Lösung mit Dings. Also mit einem Enchanter. Okay. Oh, mein Spielzeug ist hin. Hey, das war richtig produktiv bis jetzt, ne? Ja. Ja, in den anderen Folgen wurden wir immer gejagt. Wir mussten <lacht> immer wegrennen. Stimmt, Ähm, ihr kennt entweder Saufen oder braten, aber das scherzt nicht. Oh nicht. Gott. Ich laufe so um die Ecke auf einmal, steht da ein Creeper und eine Hexe. Fuck, die hat mich vergiftet. Wenn der Creeper mich jetzt hochstrengt, bin ich tot. Das stimmt. Ach du Schatz, ich baue mich an. Ja, ich Die hat mir einen Schaden und einen reingehauen. No, what the fuck? Vier ist... Leben. Ja, passt oder? Ja. Braucht er mal ein bisschen Schutz zu. Boah, wir können uns vielleicht irgendwie Stärke 4-Bogen oder sowas machen. Ja. Oh, ein Projektil-Protection kriegt auf meiner Brust. Diamanten. <lacht> Diers, Mindestens vier. Okay, richtig. Dias. Na Ach Achso, lol, richtig viele, ich bin voll dir Okay, ja, ihr habt nur noch drei Diers. Also ich bin da. Ich habe sieben. Du brauchst ja Boots, ne? Ja, das heißt brauchen wir noch Ja, ab. dann sind wir full beide. Hey, brauchen wir noch mehr Dias für Schwert oder wie machen wir das? Ja, wir können. Wenn wir jetzt noch welche finden, können wir einen Dia-Schwert machen. Okay. Weil das macht einfach ein ähm, Damage mehr. Ja. Also das heißt, wenn einer ein Eisenschwert hat.. Mit ist 3 und ein Dierschwert mit ist 2 ist fast genauso gut. Nur 0,25 schlechter. Hm. Macht er nicht für aus, ne? Aus dass <lacht> das es für die kostet. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt eh oh, schon wieder eine Hexe, aber so. Man, ich will nicht vergiftet, werden. Man. Okay, Mann. ich hab's geschafft. Aber ich hab echt keine Ahnung, wo du jetzt bist. Uh, ah, yeah, ihr nicht. Naja. Oh, shit. Ich bin halt komplett irgendwo hingelaufen. Boah, bei mir ist auch alles so durcheinander. Ja. Es äh, geht halt immer noch weiter, überall. Bei mir ist eine riesige Höhle. Schon wieder zwei Creeper. Ja, Aber wie gesagt, wir suchen auf jeden Fall beide noch einen Dia-Spot. Oder so? Ja. Ja, nochmal zwei Dia-Spots. <lacht> <lacht> <lacht> Wenn wir finden in der Folge. Ey, oh. Ey, ich Winter. muss jetzt noch zurück. Ich suche jetzt mal nach dir. Ja, ich hab grad geschaut, ob ich den Namen ziehe, aber na. Oh Gott, ein Skelett. So, ich mach einfach gar kein Damage mehr. Wow, das ist gut, das haben wir ziemlich viel, das ist cool. Wie viel hast du? Ähm, 38 und es wird gerade mehr. Boah, ich hab 33, das sind 4 Goldäpfel. Geht schon mal. Eber gesehen, wow, lol. Ähm, dass Äpfel auf Bäumen wachsen. Ja, die kannst du einfach mit Ich glaube, einer, äh, einer Axt. Können wir die richtig schnell abbauen. Okay, ja, ich hoffe, so das finden wir irgendwann. Ich glaube, ich laufe gerade zurück. Weißt du noch? Wo hast du dich eingebaut? Reingebaut. Dias! Ja, ich also. also. Aber zwei sieht Nach zwei aus, also wo die Spinnen waren, wo sie vergiftet waren, bin da. Habe ich mir ein bisschen weggebaut. Street meine ja, hier ungefähr bin ich, aber ich weiß ja. Ja, und dann ist ja da ich... noch mal zurückkommen ungefähr. Boah, nee, eigentlich nicht. Ich weiß, nicht, was ist, glaube ich. Siehst du meinen Namen nicht? Sonst kann ich den kurz sagen. Ich weiß nicht. Naja, ich sehe deinen Namen nicht. Warte, ich versuche da mal hinzufinden. Wäre halt schon wichtig, dass wir uns noch mal treffen. Ja Wenn ich da jetzt die ganze Zeit dich suche, ist halt auch ein bisschen... Warte, ich bin irgendwo ja. da, ja Sagst es einfach Aber wenn du es sagst, ist auch blöd, dann kann ich sie nicht ausbilden Oh, hier hat sich jemand lang gebaut Ich glaub, das, ja, das warst du Ja, sonst kannst du ein ja Slash DC oder so machen Slash SC, sehr kurz Also okay. Hey, oh, Dias! <lacht> ja, ich hab deinen Ich hab deinen Geil, eben Dias nochmal. nochmal äh. Richtig Der Gang geil. ist so verwendet. Ich baue eh immer verwirrend. Ich hab 5 Dias. Oh, warte. Eif 7. Boah, in deinem Gang kenne ich mich gar nicht aus. ja nicht, du das wissen willst. Oh, das sind noch einmal Spinner-Spawner. Boah, ey, das Schwede. Wie viele Dungeons wir anfinden, das ist abnormal. Hä? Wie baust du dich? Random Instinkte. Kein Wunder, dass du dich die ganze Zeit im Kreis... Also, dass du die ganze Zeit im Kreis gehst. <lacht> Also, ich finde dich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich sagte was, wie kann nie einer snipen? Das musste man doch können. Ähm, 10 Sekunden was? schon. Wir haben gekickt, <lacht> Achtung. Jupp. Yep. Okay. Hast du gehört? Ja, sie. Ey, Hey, siegt den Namen, glaube ich. Na. <lacht> Oha. Oha. Heftig. Richtig heftig, ja. Alter, full tier. Jupp. Yep. Wie heftig, Mann! <lacht> In der fünften Folge. Ach du Scheiße. Jo Leute! In der Folge waren wir mal übelst produktiv. Wir haben einfach jetzt eigentlich beide Full Dia-Rüstung. Er hat noch drei Viertel, aber ich glaube, du hast jetzt nochmal am Schluss Dias gefunden und hast auch Full Dia dadurch. Ja. Yep. Oder? Ja. Ja, und ich habe auch noch mal ich glaube, fünf Diamanten übrig. Also, wir können nochmal mal schwerter machen. Und dadurch, ja, können wir übelst gut uns equippen und dann endlich mal fighten. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bye, bye. Servus.